Warum Notstand? Zunächst einmal Notstand deswegen, weil der Klimaschutz jetzt passieren muss. Wir haben die sogenannten Kipppunkte, Den ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Kipppunkte heißt, wenn wir, irgendwelche, wenn wir gewisse Grenzen überschritten haben, dann können wir die nicht mehr umkehren, dann befinden wir uns sozusagen an einem Point of No Return. Danach kippt das Klima und es kommt zu katastrophalen Folgen. Deswegen muss der Klimaschutz jetzt passieren und nicht irgendwann später. Deswegen haben wir jetzt einen Notstand. Weil Klimaschutz ist das Nummer 1 Thema und Klimaschutz muss das Nummer 1 Thema werden. Der Klimawandel ist so grassierend und die existenziellste Bedrohung, die dieser Planet in diesem Umfang jemals gesehen hat, beziehungsweise die Menschheit, dass endlich verstanden werden muss, dass wir jetzt handeln müssen und dass das wirklich das absolute Nummer 1 Thema ist. Deswegen kommt man eigentlich zu einem sehr simplen Schluss. Klimaschutz ist Realpolitik am Ende. Klimaschutz heißt im weitesten Sinne auch Leben retten. Klimaschutz heißt Biodiversität erhalten. Klimaschutz heißt unsere Lebensgrundlage erhalten. Das ist Le Realpolitik für mich. Also machen Sie einfach Ihren Job, rufen Sie den Klimanotstand aus und dann fangen wir an, wirklich Klimaschutz zu betreiben. Applaus Danke sehr. Und mir geht es nicht um politische Symbolpolitik, sondern mir geht es darum zu gucken, was können wir direkt vor Ort machen. Und wenn man sagt, naja, wenn man sich so diesen Nachhaltigkeitszielen anschließt, dann ist das auch nur symbolhaft. Oder wenn man versucht, mehr Nachhaltigkeit zu machen, ist das auch nur symbolhaft. Würde ich gerne mal einen Strich darunter machen, sondern ich würde gerne sagen, was genau tun wir und was haben wir gemacht. Wo kann jeder Einzelne von uns hier etwas bewegen? Und da sind von Ihnen schon ganz viele aktiv und auch andere noch in Organisationen, ob das heißt, zu Wandel, wenn es darum geht, das Thema weniger Plastik in der Stadt und, und, und. Dafür stehe ich, dafür lade ich Sie ein. Ich lade alle anderen ein, die sagen Ja und auch kritische Stimmen, denn die brauchen wir. Also seien Sie dabei und seien Sie sicher dass in Buxtehude der Klimaschutz nach wie vor und wahrscheinlich in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch deutlich mehr auf der Agenda stehen will, als er schon bisher stand. Ich fände es viel besser, wenn es uns gelingt, gemeinsam hier etwas für Buxtehude zu tun, und zwar über alle politischen Grenzen hinaus. Dafür stehe ich, dafür werde ich mich weiter einsetzen. Kommen Sie mit mir und den anderen in Dialog. Ich glaube, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr, wie Herr Scholz sagen würde, ein bisschen mehr Wumms dahinter. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie ähm, mich nicht nur mit Buchrufen empfangen haben, sondern dass Sie sagen, ja, wir kommen ins Gespräch. Dafür bin ich da. Herzlichen Dank. Und Ihnen, die sich hier einsetzen, möchte ich auch ganz persönlich danken. Dankeschön. Das Ziel ist Klimaschutz, das Ziel ist Klimaschutz. Zum Warte bleibt uns keine Zeit. Das Ziel ist Klimaschutz, ein echter Klimaschutz. Zum Warte bleibt uns keine Zeit.